nicht schon finde ich cool, weißt das denn? Die Welt wird wieder besser, aber nur langsam. Ja. Wir müssen dafür sorgen, okay. wieder alles zusammenberechtigen. ich habe Sorge für die Schaffen das schon von allein. Steht. Okay, Warte, erstmal wenn ich einen Kronkorken einsammle wird hier so in der Mitte Screens irgendwie so angezeigt und weiß nicht so Gefühl es ist ganz schön schwierig an Kronkorken ja zu kommen in dem Spiel wenn da auch so ein Big Deal irgendwie gemacht wird Da denke ich ja gerade zu so viel darüber nach automatische Warnung an alle Responder die Mr. Farmhands sind außer Kontrolle evakuiert die Zivilisten und schaltet die Aufseher aus Sobald sie erledigt sind, müsst ihr den Server neu starten. würde was? Noch einmal. Furchtbar real, tötet den Mr. Farmhand Aufseher. Okay. Mr. Farment Aufseher. Ah! Du! Ja, ja! Au! bist du? ist ja. ausgewicht, ich gesehen. Mann, die sind das nicht ne? okay event alles klar das mache ich doch jetzt pallo denn sie ja übergezogen Ist da. ist da? Komm her. Feuerwehrmann. <lacht> oh, was heißt kontaminiert? So, das soll ich machen. Ist da eine Wasserprobe aus dem Fluss auch so? Boah. Mir doch mal einer, das ist doch nicht auf, wenn man mir hier was sagt. Hallo, da oh auch sehr chatting eh? ich überhaupt schon gelernt, wie man fort hier ist. Wir oh, machen immer so ein Rückwärtsschritt. Reicht im letzten Moment aus. Okay. Das ist wie diese Red Rocket Raststätte, wo ich mein Haus gemacht habe in v4 ja. so, Mein Lagerkiste. Okay. Ich tue mal da eine Aluminiumdose rein und ich frage mich, ob das Ding auch Überall transferiert wird halt. Auch in diese Camping-Lagerkiste. Warum ist der? Ei. so sagen ich war. Das er mich nicht an. Kontrollpunkt erreicht. bald Was hat im Kaschal, labor ganzen Tag hier rumlatschen. Bitte bereitstellen. Das Band, um das schmutzige Wasser abzukochen. Alles war. und sowas, alles hatte ich schon. Also, und das hier jeden Mist einsammeln. Und da ist genau das, was ich suche. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Kontakt hier getroffen, ne? also Irgendwie sehr, also nicht irgendwie ist irgendwie glaubhafter als in jedem anderen Vorlauf bisher Weil man bisher echt noch niemanden getroffen hat normalerweise kommt man irgendwie schon direkt irgendwie in der stadt oder irgendwie so in eine siedlung Ich und ich habe ein Level ab. Direkt mal... Das ein ungeöffnetes Geldpaket. Möchtest du es öffnen? Ja, warum nicht? Okay. What? Jetzt ja, einfach so, gerade mal ein paar Geld bekommen oder was so, ich schon keine neuen Sachen zu bekommen also Ich habe die gerade hier so bekommen. Die Chance, nicht nachts krank zu werden, ist um 30 und folgen ja, Du hast jetzt weniger Schaden durch Essen und Trinken auf, erstmal Camping-Profi. Hunger, nehmen 40% länger zu, wenn du dich im Camp wenn du alleine unterwegs bist erleichst du 10 prozent weniger schaden ist 10 prozent ap regeneration da werde ich sogar nehmen aufläufer der geschwindigkeit beim schritten wird um 10 leben, wenn du ein pistol ausgestattet ja, nehmen wir mal eine sehr Ja, so ein Gefühl. Das wird so die meiste Zeit der Fall sein. Und oh, ich habe jetzt eiskalt hier mal so ein paar Sachen. und Samen von Pflanzen jetzt so doppelte Menge. Okay, weil ich, ich so Gratis habe. Warum nicht? Was hat da das, hier? das Glück, ne? Äh, Stufe 7, okay. Cool. Schon Belohnung, alter, das muss ich nur diesen einen Typen hier töten. Ne? auf Farben und Aufseher, oder ich muss schon wieder hier rein. Irgendwie so ein haben terminal Was das im Flatwoods albert Winters. Also klar, ich beginne ja voll in seinem Zuhause. Ich will aber gerne erstmal diese Typen da. Okay, Jetzt einen Typen erledigen in meiner Verzweiflung wie ein paar Überlebende hinter einer Mülltonne eine rohe Ratte aßen. Die solltet ihr erst braten, sagte ich. Das ja. schien ziemlich naheliegend. Sie sagten, sie hätten es versucht, aber es hätte sie krank gemacht. Sie waren komplett verdreckt. Da wurde mir klar, dass ich einen Auftrag hatte. Von da an baute ich Küchen, kochte gutes Essen. Na, ich habe Typen gesehen, die eine Ratte essen wollten. Danach habe ich eine Küche gemacht. Eine automatische Nachricht: Die Waldwache hat festgestellt, dass alle Aufseher ausgeschaltet sind. Gute Arbeit. Responder-Team, begebt euch zum Anbauzentrum und dort zum Hauptrechner. Äh. Ihr müsst die Mr. Farmhand-Zielparameter zurücksetzen. Das müsste unsere Leute in diesem Gebiet schützen. Seid vorsichtig. Äh, habe ich da was verpasst? Habe ich, glaub, ich hab da was verpasst? Oder ich habe zu lange gebraucht? noch so. eine Mission abgeschlossen, aber so, kann ich denn sehen, wo ich dahin muss? Äh, in den nächsten Tagebuch ein, okay. da muss ich ganz weit hin. Okay, da hinten ist das. Lass erst mal erstmal, gehen wir erstmal da hinten. So, machen. Sind oh, Erde. so, so aus wieder andere Gebiet. Gerade war ich abgeschlossen. Boah. Muss ich ja noch reingehen, aber was? Boah. was ist das denn? Noch keine Spieler getroffen. ich bin immer noch im Tutorial Gebiet oder so. Also ja. Mal schauen. Letzte Abreise. Und direkt ins nächste Gebiet. Ich dachte, Level-up wäre jetzt perfekt. Ich hätte es kriegen, Level-up. Ganz nur am PvP-Teil, ne? Bin ich noch gar nicht da drin was ne? stufe fünf reich Kampf gegen andere spieler ist aktiviert heute zusammen freunde einstießen ein tauschen und angreifen schein ne? alles klar okay, ich glaube jetzt geht es so richtig ab ne? äh, jetzt werde ich sterben Nehmen wir mal denn 25%. Äh, was sagen? ein Leute, alle Nahrungsmittel und 20. Und wir außer dir. was habe ich denn bis jetzt so noch nicht? Ich habe ich noch nicht zu wenn ihr eine gesunde jetzt so eine Chance für finden, zu vermeiden. Ja, warum nicht? ja ah, ich habe schon. Ich weiß ausrüsten, was? Steht noch nicht.